Ihr habt doch bestimmt schon einmal Schach gespielt, oder? Äh, nein? Ist es nicht mega langweilig, 10 Minuten für einen Zug zu überlegen oder zu warten? Dann präsentiere ich euch... und hier sind wir in Shotgun King! The Final Checkmates! Oder auch, wie ich es nenne, Schach 2! Ohne Untertitel, weil Untertitel sind echt lame. Play. Okay. Okay, wir können sowieso nur Throne machen. Dann machen wir es mal. Erstmal auf easy. Weil ich will erstmal verstehen, wie das Spiel funktioniert. Kurz gefasst, der schwarze König war ein nicht ganz so netter König und hat alle für den Mindestlohn arbeiten lassen. Dann sind alle schwarzen Figuren zum weißen Volk rübergewechselt, weil die dort sehr fair mit denen umgeht und so. Selbst seine Frau hat ihn verlassen, F für den gefallenen Bruder. <lacht> die allerletzte Figur, ein Bischof, sagte dem König irgendwie sowas wie, ey Bruder, wir sind jetzt gerade weg, aber du hast noch nicht verloren, du kannst dein Königreich noch retten und so, yeah. Dann waren alle weg und das Einzige, was der König noch übrig hatte, war eine Knarre. Und er dachte sich so, tja, ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Und so stürzte er sich alleine mit einer Gun ins Battlefield. So, ganz fies, boring Story. Später sind wir im Gameplay. Äh, und ich muss jetzt mal versuchen und gucken, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ich mach vor mal die Maus aus. Äh, also ich kann jetzt hier nach vorne gehen. Oder ich kann jetzt schießen? Nee. Nee, sind nicht meine Range. Ich geh nach vorne. Äh, jetzt kann ich schießen. Bam! Und boah, bam! Oh oh, ich bin in seiner Range. Bam! Kaputt! Oh, ich hab seine Seele jetzt. Kann ich ihn benutzen, oder wie? <lacht> Oh, ach so, dann kann ich mich wie er bewegen, wenn ich ihn habe. Bam! Und hier das gleiche, okay, das ist richtig sick. Bam! Bam! Okay. Hier lang. Dann kann ich nämlich schräg hier hinlatschen. Ja. Hä? Was? Was? Game over? Nein! No! Yes. Floor one. Okay, erstmal nach vorne. Bisschen näher kommen. Noch mal ein bisschen näher. Das Pferd ist blöd. Bam! Aber jetzt ist es kaputt. Ich komme mal ein bisschen näher zu dem mein Freund. Bam! Schießt ja auch die in die Schnause. Hm. BAM! Hä? Kick the road, two sind ja schon BAM! BAM! Power loaden. Auf! Yeah! <lacht> Könnt ihr euch noch in Schach daran erinnern, als der, als der King, als der König, der schlechteste von allen war? Selbst die Bauern konnten mehr. Die konnten sogar am Anfang der Runde zwei Felder gehen. Der König konnte rein gar nichts. Und hier zeigt er einfach wie OP er sein kann. Okay, da haben wir Upgrades. Ähm, Ammo Max, Add free Pawns, you can play an extra turn after using Soul Cards. Oh, das hört sich besser an. Okay, meine Upgrades hier anscheinend. Oder kann ich die einmal benutzen, einmalig? Nee, das sind glaube ich Upgrades. Okay, äh, ich möchte meine Seele benutzen. Tschung! Was geht? BAM! Und nochmal, oder? Das bist du, du bist der King. Okay, sehr geil. Oh, ich habe den King attackiert. <lacht> Hau ab! Und du auch! Machst mir Angst. Oh, jetzt kann ich den King angreifen. BAM! Hm? Der mir gerade Le Leben abgezogen, was? Ich glaube, ich verstehe das Spiel noch nicht so ganz. Oder geht das nicht so? Zack. Nö. Darf ich nicht. Okay, dann darf ich vielleicht nicht ein Feld neben den Gegner sein oder so. Immer mal Abstand halten. Corona? Anscheinend. Okay. Das ist aber ganz cool. Power King right click to fire all loaded shells. Oh, das will ich machen. Rechtsklick und ich kann instant shooten. Das hört sich doch ganz interessant an. Ja, okay, dann sollten die aber auch mal in meiner Nähe sein, ne? Ah, aua, das hat wir getan. Okay, immer wenn ich einen Fehler mache, kriege ich Damage. Und das ist mein Leben. Aber die, wie fühlen sich immer, nachdem ich irgendwas gemacht habe oder so? Ich bin ein bisschen, aua, verwirrt. Oh, oh, oh, oh, oh. Nein! Nein! Oh! Schach 2 ist mir zu schwer, ich gehe wieder zurück zu normalen Schach. Ich gehe wieder Shotgun gegen Spielen. Okay, da bin ich wieder. Schafft man mir doch zu langweilig. Spielen wir noch nochmal eine Runde auf Normal. Ja, das kennen wir alle schon. Brauchen wir nicht sehen. Ha! Hä? Ja. Kommt ruhig her! Oh. War wegen dem. Mhm. Zack! Äh, Reload. Tschüss. Tschüss. Geht nicht. Warum? Was greift mich denn an? Hm? Ach so, den habe ich gleich gemerkt. Da habe ich gleich gesehen, Bro. Der gefällt mir gar nicht. Komm mal her. Bam, bam. Reloaden. Einer vorne. Zack, Zack. Reloaden. Zack, Zack. Einmal noch reloaden. Nicht? Darf ich nicht? Warum nicht? Zack. Ach so, ich habe nur eine bestimmte Anzahl an Bullets, oder wie? Okay, um, play an extra turn when you kill a knight, right click to throw a grenade. Uh, das, das hört sich interessant an. Eine Granate? Kann ich sie von weiter weg schießen? Oh, oh, oh, die Banz, die Banz drum. Oh, nice. Der kommt her, zack. Ja, geht nicht. Okay, das war vielleicht nicht so klug. Oh, äh, äh. Äh... Uh. Bam! Bam! Äh, uh, wie Schnell, schnell, schnell, schnell! Da! Ah. Bam! Bam! Du bist mir nicht ganz geheuer, König. Zack! Zack! Mm, ich werde sowieso damage bekommen. Oh! Oder so! <lacht> Alright! Wow, ich bock das Spiel. Muss mal ein bisschen üben auf jeden Fall. Muss mal einfach mal ein bisschen üben. Vielleicht stream ich das dann mal. Charge one additional shell in your shotgun. Nine, nine pieces can't cross the mountain one move. Mm, ja, one additional shotgun shell hört sich doch ganz <lacht> gut an. Well. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Zack. Zack. Zack. Oh, sehr satisfying. Hau ab! Was wollt ihr hier? Hau ab! Traut euch nicht! Was? Ich will reloaden. Lass mich. Oh, ich kann nicht mehr reloaden. Dann muss das so geschehen. Oh, ich muss mich rumbewegen? Ah ja! Wenn ich mich rumbewege, dann kann ich reloaden. Okay. Das ist ein klein wenig problematisch, muss ich zugeben. Äh. Mhm. Jetzt Richtung König, aber nicht zu ihm hin. ZACK! War noch nicht genug? Bah, nein, nein, nein, nein. Ich hab noch nicht genug anscheinend. Reloaden, reloaden. BAM! BAM! Macht voll Bock? Ich weiß auch nicht warum, aber es macht voll Bock. Refill your ammo and reload your gun? Ich kann eine Königin haben? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, Oder da stand irgendwie neg negativ irgendwas. Ich habe eine Königin? Add one Queen. Als Gegner, oder was? Also war das gerade einfach schlecht für mich. Homecoming, Ad one Queen. Okay, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt damit leben, dass wir... ...unser Gegner... Oh Gott! Eine Königin hat. Was mir überhaupt nicht gefällt. Boom! Was? Okay, hier geht aber. Äh, uh, kann ich hier weg? Wieso nicht? Wieso nicht? Das ist die Queen. Oh, ihr wollt mich doch veräppeln. Was soll ich machen? Ich bin tot. Ja, es ging nichts. Es ging nichts mehr. Es ging nichts mehr. Ich hasse die Königin. Wie schalte ich dann denn frei? Ah! Reclaim your throne by reaching floor 12 of the castle's main tower. Okay, das versuche ich jetzt mal. Vielleicht ich das hin. Aber ich glaube, das war mal ein gutes Spiel zum Stream, oder? Oder zumindest für das Gameplay? Was meinst Dir? Ich finde das Spiel eigentlich sehr chillig. Macht doch sehr Bock. Uh. Bam! Bam! Ähm... Bam. Bam. Oh mehr Range. Range ist immer gut, aber ach so, das ach so immer wenn ich einen Vorteil für mich nehme, nehme ich aber auch gleichzeitig einen Nachteil mit. Jetzt habe ich es auch verstanden. Okay, ich habe jetzt zwei Range plus, aber dafür drei Gegner plus. Aber es sind ja nur so kleine Bauern, die können ja gar nichts. Im Normalfall können sie nichts. Schau mal ein bisschen zur Seite ab. Bam. Bam. Oh. Bam. Oh, was passiert, wenn er zu mir unten hinkommt? Da kannst du doch nicht einen den Charakter nehmen, oder? Okay, ich muss glaube ich den König aufhalten Ja, dann sterben alle anderen, okay Es ist wichtiger auf den König zu zielen, als auf die ganzen Bauern Oh, das ist beides scheiße Die werden immer stärker Egal was ich nehme, sie werden immer stärker Ich kann nicht nichts nehmen Also pick your poison, aber du kriegst dafür ein bisschen den Push Oh ja, dieses Pawns habe ich gerade stärker gemacht. Die haben jetzt weitere Range, die mir überhaupt nicht schmeckt. Bam! Okay, sie sind aber trotzdem genauso schwach wie vorher. Jetzt irgendwie auf den König gehen. Zack, Zack. Aber oh, er wird immer stärker. Aber Happy. Okay, Knockback, Enemy Chance und mehr Ammo, I guess. Aber oh, jetzt ist die Königin da. Und die Königin ist verdammt op. Aber okay, wir haben die Knarren. ne? Was, was meckere ich? Gab es überhaupt zu dieser Zeit, wo Schach spielt, schon Knarren? Lasst es mich wissen, falls es wisst. Oh, schöner Knockback. Sehr nice. Tschüss. Tschüss. Yes, die Queen is dead. Oh muss weg. Schön. Mhm. Schön. Schön. Jetzt auf den King. Auf den King. Aber auf den King. Bam. Spiel doch richtig Bock. Ja. Ja. Granate. Granate. Granate. Nimm das. Bum, bum, bum. Und nochmal. Bum, bum, bum Oh ja. Schön auf den. Was? Er lebt immer noch. Krank. Fuck. Und nochmal zack! Hä, hey, darf ich nicht? Jetzt darf ich! Nein, darf ich immer noch nicht. Äh, ich bin tot! Nein! Warte! Hier! Okay. Queen's Soul! Use it to move like a Queen! Wunderbar. Ähm... Reload. Und das? What, well, this sucks? Bye, suckers! Was, wieso nicht? Achso, weil der immer noch da ist. Äh... Uh, Hierhin yeah, wollte ich von Anfang an. Bam! Und ich wollte von Anfang an töten. Ja, yeah. ja. Plants! Yeah! The King. Oh, Five Flames und Freddy's! Wie ich das überlebt habe, ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Keine Ahnung. Non-king pieces can't come near your king. Queens can't die. King can't be killed if a knight is alive. Oh, oh das ist richtig böse. Das ist ja voll schwer, das Spiel. Oh Gott, okay. Um, wenn die, die Queen ist ja verdammt OP, okay, ne? Also, lieber bringe ich alle um und dann den König, nämlich ich das. Plus ich habe eine weitere Seele einsammeln, wenn ich Bock habe. Also muss ich nicht immer verschwenden. Wie ich sonst mal gemacht habe bisher. Also kommt ruhig her! Tort euch! Kommt zu mir! Bam! Dann seht ihr, was ihr davon habt! Lock, lock! Na ja, komm, traut euch! Traut euch ruhig! Oh, äh, sobald ich das nicht. Äh, äh, wo kann ich ihn abhauen? Kann ich hier abhauen? Ja, oder? Ne, wegen dem. Ähm. Ich bin tot. Psych! Oh. Ich bin tot. Ich Ey, come on. Okay, Leute, ich werde das Spiel auf jeden Fall ein bisschen privat spielen. Ein bisschen versuchen, besser zu werden. Vielleicht machen wir noch eine Folge draus. Vielleicht machen wir einen Stream draus. Wie auch immer, wie ihr Bock drauf habt. Ich hoffe, euch hat das äh, Video ein bisschen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich gehe jetzt wieder Schach spielen. Und wir sehen uns.